Ja so, auf die Kamera. Ja, ich oh so äh, wahre Liebe ist ähm, wenn man natürlich seinen Partner äh, ganz so lieb hat und wenn man immer für ihn da ist und für ihn einsteht auch und gerade in schwierigen Zeit. Genau. So und wenn man immer zusammen bleiben möchte. Ja genau.